Wieso lernt der Mensch nicht aus seiner Geschichte? Das ist eine tief philosophische Frage, warum der Mensch aus seiner Geschichte nicht lernt. Ich denke, der Mensch lernt aus seiner Geschichte, solange er am Leben ist. Das sind seine Erfahrungen. Wie soll man in Deutsch sagen, die durch die Scheiße gegangen sind. Die werden es nie vergessen. Wenn jemand Kriege mitmacht, wenn jemand Stalingrad in Gefangenschaft war, wenn jemand zugesehen so hat, wie im Ersten Weltkrieg Menschen vergast wurden, bis zu seinem bitteren Ende wird es nie vergessen. Willy Brandt wird es nie vergessen, was Krieg bedeutet. Er hat alles getan, um den Krieg zu vermeiden. Auch bei der Berliner Mauer. Der war der Bürgermeister von Berlin. Aber schauen wir seinen Nachfolger, Gerhard Schröder, der hat einen Krieg angefangen gegen Serbien, von deutschem Boden aus. Oder Sigmar Gabriel, der Tee einen Kindermörder serviert und ihm noch fragt, willst du noch Panzer haben? Das sind Beispiele, die von der gleichen Schule kommen, von der Sozialdemokratie. Die gleichen Schulen, die Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt besucht haben. Helmut Schmidt hat immer gesagt, wer Kriege macht, weiß nicht, was Krieg bedeutet. Im Krieg in Jugoslawien war der Scharping, das war ein Generalsekretär, der, ich glaube, der war Verteidigungsminister sogar in Deutschland. Mitten im Krieg war er am Platschen in einem Swimpool. Dieser Mentalität hat man nichts gelernt von dem Krieg. Krieg ist nicht das letzte Mittel. Krieg ist überhaupt kein Mittel. Und der Mensch, wenn er als Erster was lernen sollte, der soll diese Erfahrung, Erlebnis, die er mit dem Krieg gemacht hat, seine nächste Generation geben. Kinder, macht das nie wieder. Wir haben es erlebt. Diese "Wir haben es erlebt" fehlt momentan, zumindest meinem Gefühl nach. Ich sehe es. Manche träumen noch. Manche wollen noch Jerusalem wieder erobern. Was das für eine Träumerei, was das für ein Kriegstrommel! Was? Es ist genug. Wir müssen unserer nächste Generation beibringen. Jetzt nie wieder. Und nie wieder heißt nicht nur nie wieder Krieg, sondern das friedliche Koexistenz, das friedliche Zusammenleben fördern. Das ist, denke ich, eine Ursache, warum der Mensch nicht von seinen Fehlern lebt, lernt. Er lernt, solange er am Leben ist. Die Lehre, die er hat, konnte er die nächsten Generationen nicht weitergeben. Das denke ich, die Ursache.